Hat der Emil schon jemals in seinem Leben eine weiter abgeschlossen? Du, der Emil kann mit Glücksspielen nichts anfangen. Das wäre unfair. Der Emil ist ja allwissend. Ich hätte da eine schöne Wette, aber keiner will dagegen setzen. Ja, mich brauchst du gar nicht ausschauen, wetten ist nichts für mich. Bei dir will ich sie eh nicht platzieren, da schaut eh nichts aus. wenn es da darum geht, gehst du eben zur Bank. Warum zur Bank? Na, bei der Bank kannst du auf alles wetten, der nimmt jede Wette an. Also, ich glaub, meine Wette wäre eher was für Wetten das. Unsere nächste Wette ist etwas ganz Besonderes. Es ist gleichzeitig eine Innen- und eine Außenwette, man braucht dazu aber nicht mal einen Bagger. Aber, und das macht sie wirklich einzigartig in der Geschichte von Wetten, dass sie wird den Rahmen der Sendung sprengen. Der Zeitraum, den diese Wette einnimmt, ist vergleichbar mit dem Zeitraum, der sich ergibt, wenn man alle die Zeit zusammenrechnet, die ich in all den Jahrzehnten die Sendung überzogen habe. Außergewöhnlich macht sie aber auch, dass sie fast 9 Millionen Menschen mit einbezieht, ob sie wollen oder nicht. Die sind dabei. Also hier jetzt die Wette. Hofer aus Österreich wettet dass die österreichische Bundesregierung den Sommer wieder verschlafen wird und von der nächsten Corona-Mutation im Herbst wieder total überrascht sein wird. Also erstens, wetten das gibt schon lange nicht mehr. Und zweitens, wo willst du einen dummen finden, der da dagegen wettet, Erstens, wird ja seitens der Regierung laufend verlautbart, dass man sich heuer schon im Sommer auf den Herbst vorbereitet. Vielleicht glauben das ja tatsächlich zwei, drei Leute, die gilt heute halt zu finden. Und zweitens, wetten das, könnte ja mit einem Special im Sommer wiederkommen. Und hier ist er, der Mann, der ein komplettes Land herausfordert. Jetzt kommt er zu uns auf die Wettcouch, Hofer aus Österreich. Schön, dass du da bist. Hallo. Ihr kennt euch, oder? Ja, da Emil und ich, wir sind uns schon ein paar Mal begegnet. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Du glaubst, dass das dritte Mal in Folge der Sommer von der österreichischen Regierung verschlafen wird und die dann wieder total überrascht von der nächsten Corona-Variante sein wird? Davon bin ich überzeugt, das ist absehbar. Warum? Was macht dich da so sicher? Naja, einerseits bin ich gelernter Österreicher und andererseits wird in Österreich nicht das gemacht, was vernünftig ist, sondern das, was umsetzbar ist. Föderalismus nennt man das. Ja, okay. Dass auch diesmal keine Lüftungsanlagen über den Sommer in Schulen eingebaut werden und dass das Drama rund ums Skifahren im Winter schon wieder aufgeführt wird, ist klar. Aber gegen wen willst du denn wetten? Wetten das hin oder her? Du wirst keinen finden, der da einschlägt. Abgesehen davon haben ja die Deutschen da auch selber Erfahrung mit dem Sommer verschlafen. Ah, oh, ich hab da jemanden ganz bestimmten im Auge. Ungewöhnlich ist auch, dass du dir deinen Wettpaten unbedingt selbst aussuchen möchtest. Du weißt, dass das bei uns normalerweise nicht möglich ist? Ja, aber man gedacht, in dem Fall... Wir hätten dir ja ganz tolle Promis als Wettpaten angeboten. Will Smith, Donald Trump, Till Schweiger. Aber die wolltest du alle nicht. Richtig. Für diese Wette gibt es nämlich nur einen richtigen Wettpaten. Und der wäre, wen wünschst du dir? Den österreichischen Gesundheitsminister. Den österreichischen Gesundheitsminister will er haben. Und er bekommt ihn. Da kann ich nur sagen, top! Die Wette gilt! Ja, im Herbst werden wir dann sehen, ob wieder alles im überhudelten Verordnungschaos versinkt. Weil man so überrascht wurde von einer neuen Corona-Mutation. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Genießt den Sommer, wir sehen uns im Herbst wieder. Bis dahin, toi, toi, toi! toi.